Ich Vor glaube, allem aber, weil wir uns beim Fußballspiel gesehen haben. Genau. <lacht> da haben wir gedacht, den Kerl kenne ich. das war auch zufällig, so genau. Das war echt zufällig, ja. Das, das war lustig dort. Ja, leider haben es verloren, aber. Irgendwann das ist leider immer die so. Mädels. Ja. Beim Sport verliert immer irgendwer. Ja. Gibt es Sport, den Sie betreiben? Ah, puh. Extrem Serien schauen? Das also kein Sport, ja, oder? Genau. Und dann kannst du ja dein Handy weit werfen, ist auch also Genau. Ja. Habe ich jetzt gelesen. Äh, nein, ich habe einmal kurzfristig geliebäugelt mit E-Rolli-Fußball. Mhm. Das ist eine ziemlich, ziemlich hardcore Geschichte. Es gibt spezielle Rollstühle, die, sind extrem die haben ein hohes Ansprechverhalten. Aber die sind zu Euer, glaube ich, oder? Ah, äh, kriegt man die nicht, ja. So mhm. 10. 12.000 Euro, glaube ich, kostet Wir, das wir waren einmal bei einer Aktion, wo wir gespendet haben, da ist eben sowas angeschafft worden und ich war, mhm. das war 10.000 Euro, glaube ich. Ja, glaub ich ja, das also die sind schon teuer, aber das sind auch Spitzensportgeräte. Ja, ja. Und, und die Fahrer. Also der kann wirklich was, der Rollstuhl. Ist, der ist schnell, der ist uh, wendig, mhm. der dreht am Strand mhm. und der, dadurch, dass er am Strand dreht, ist die, und die hohe Beschleunigung, kriegt der Ball einen riesigen Speed, mhm. den er dann mit dem Gitter vorne weggekickt. Okay. Und das ist auch, und man muss auch sagen, das Spannende bei dem Sport ist, da sind Menschen, die haben gemacht wie ich, Muskelschwund, die nur mehr die Finger zu bewegen können, und das allerjährigste ist, es ist echt unbautbar, und da sieht man, wie, wie gleich wir alle sind. Mhm. Es gibt Sonderschulen hier in, Lien, in Wien und in Oberösterreich, wo eher alle Fußball gespielt wird. Da sehen Sie die kleinen Scheißer <lacht> mit zehn Jahren. Ja. in einem kleinen Rolli, kleiner wie meiner, in einem Handrolli mit Motoren dran. Also wirklich so ein Klapperting, ich würde mir sitzen in sowas. Der tut sich vor einer Gitter auf und prescht auf zwei ausgewachsene E-Rollis zu, nur weil die gerade im haben und der kleine Scheiß sind null. Das ist glaube ich eine hat, Altersfrage, das oder der weiß es noch Fußball. nicht, was passieren kann, oder? Das ist Fußball. Ja. Die Kinder sind Fußballmeierer. Ja. Aber ist Basketball, ich habe mir gedacht, das ist beim Behindersport ist Basketball beliebter? Nein, Basketball ist für Leute, die nur ein Querschnitt haben. Okay. Oder halt obenrum fitzen. Aber das wird auch intensiv e betrieben, oder? Ja, ja. ja, Aber der E-Rolli-Fußball ist jetzt in Österreich groß startend, äh, und das ist eben der Sport, das den. Müssen wir mal anschauen, da den sind Videos, oder? Ja, ja, E-Rolli-Fußball ja. AC, die österreichische Mannschaft in Wien. Zwei ja. mannschaften in Burgenlanden gibt es welche, in Oberösterreich gibt es. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in jedem Bundesland schon welche haben, aber wir sind auch schon bei internationalen Aber äh, die, dabei. die besten E-Rolli-Kicker sind, sind, dann, Jahren, sind eher ja. die, die auch gut sind bei diesen Computerspielen, Und was muss man da können? Nein, weil ich denke, die Fähigkeit so zu navigieren, da, ich weiß nicht, von meinen Söhnen, wir haben immer so Ego-Shooter-Spiele mhm. gehabt, ich war ihm nach 30 Sekunden tot ja, und ja. meine von hinten erschossen, bevor ja. ich ihn gesehen <lacht> habe, das war ich, schrecklich. Ich, ich kann sowas auch nicht. Ja. Ah. Nein, als, man muss schlicht und ergreifend gut Rolli fahren können und eine gewisse Übersicht haben und Übung. Mhm. Mhm. Ich habe Leute gesehen, die haben sie, haben verloren am Feld herumgefahren am Anfang, jetzt nach zwei Jahren, sind die richtig gute Tormänner. Mhm. Also es geht schon mit Übung und du brauchst, es ist wie Aber Fußball. der Tormann, wie hoch fliegt der Ball dann? Der Ball der bleibt ist meistens nur in Bodennähe. Boden, ja. Das heißt, ist der, der, der wehrt dann auch ab mit dem Rollstuhl, mit dem Gitter. Ah, ja genau, der hat vorne so ein Gitter drauf, und der fährt dann immer so ein Tor Und der ist aber genauso wie die Feldspieler ausgestattet, oder wie? Ja, ja. Okay. Genau. Der hat kein Fanggitter oder so. Und wie es groß ist das Tor? So ein Handballtor? Boah, drei, vier Meter, ich bin mir nicht sicher. Ja. Also, wie gesagt, ich habe am Anfang noch mitgespielt, habe aber dann, damals hat es noch, hat es noch für meine eigenen Rollis gebraucht, mhm. und da, immer, da war mir mein Rolli schade, dass ich ihn so hernehme, weil das ist eine hohe Belastung jetzt. Ja, okay. Und jetzt hat die Spitzenmannschaft in Österreich schon. Äh, reizitierte Fußball-Rollis, mhm. und da geht die Post ab. Und die waren in England schon bei Matches, die haben sie in Deutschland gematcht mit internationalen Teams. Also die sind gut, die sind richtig, richtig gut. Witzig. Und das ist, also die, die, die Top-Spieler, und die Spiele sind echt spannend, weil da wird halt echt... Aber waren Sie bei den Special Olympics? Nein, da war ich leider noch nicht.